Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. In meiner Familie essen wir abends immer zusammen. Meine Mutter kann sehr gut kochen. Sie kauft immer auf dem Markt ein. Es gibt viele Gemüse und wir essen jeden Tag Salat. Ich glaube nicht, dass meine Mutter Bio-Produkte kauft. Sie passt immer sehr gut auf, dass sie nur ganz frische Obstmittel kauft und sie geht jeden Tag einkaufen. Ich habe im Supermarkt gesehen, dass Bio-Eier und Biogemüse teuer sind als die anderen Lebensmittel. Ich glaube, ich habe bisher noch nie Bio-Obst oder Biogemüse gegessen. Ich kann also nicht sagen, ob das besser schmeckt. Jetzt würde ich gerne über die Situation im Armenier sprechen. Bei uns gibt es in den Geschäften viele Bio-Lebensmittel: Milch, Fleisch, Eier, Obst und Gemüse. Aber nur in den großen Städten. In den kleinen Städten wissen die Leute genau, woher die Lebensmittel kommen, die sie auf dem Markt kaufen. Die Armenier denken, dass gutes Essen sehr wichtig ist. Deshalb ist es auch wichtig, nur gute Lebensmittel zu kaufen. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil der Bioprodukte, dass sie nicht mit Gift behandelt werden. Tomaten, Salat und Obst sollte man voll wirklich nur dort kaufen, wo man Vertrauen hat. Viele Menschen kaufen Bio-Eier, weil sie glauben, dass es den Hühnern auf einem Biohof gut geht. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt. Und das ist ein großer, großer Nachteil der Bioprodukte. Dass man nicht wirklich wissen kann, was auf den Biohofen passiert. Außerdem ist das bio teurer. Das ist auch ein Nachteil. Meine Meinung ist, dass man sehr genau aufpassen soll, welche Lebensmittel man kauft. Am besten ist es, wenn man auf dem Markt die Produkte aus der Umgebung kauft. Wenn das nicht geht, dann sind Biotomaten sicher besser und gesünder als die Tomaten, die mit dem Flugzeug aus einem fernen Land kommen. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.